Hallo! Ich habe heute mal wieder ein Food Diary für euch. Ich habe von Montag bis Freitag gefilmt, was ich gegessen habe. Und ich hoffe sehr, dass es Spaß macht und euch gefällt. Falls ihr irgendwie Fragen habt oder ein Rezept nochmal genauer sehen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann kann ich da auch noch mal ausführlicher drüber sprechen oder nochmal ein Video zu drehen oder so. Ja, und jetzt viel Spaß! Es ist Montagmorgen und heute gibt es bei uns zum Frühstück Pancakes mit Himbeeren und Nüssen und ein paar Leinsamen drauf und Birnen und Skier und Erdbeermarmelade und Kokosraspeln. Also alles Mögliche auf Pancakes. Zum Mittagessen gibt es jetzt Risotto und zwar ganz klassisch mit Champignons und Zwiebeln und nachher Parmesan. Wir haben das einfach alles klein geschnitten, angebraten, den Risotto-Reis auch angebraten und jetzt kommt nach und nach immer wieder Brühe dazu. Gemüsebrühe ist das ganz einfach und das dauert jetzt erstmal ein halbes Stündchen. So, jetzt kommen noch Butter und Parmesan rein. Mmh. So, zum Abendessen gibt es jetzt einen Tomate-Mozzarella-Salat, ähm, einfach mit ein bisschen frischem Basilikum und Gewürz mit Salz, Pfeffer und Balsamico und Olivenöl. Und dann habe ich da einfach so ein paar Brot, nennen wir sie Cotons, <lacht> Stückchen Brot dazu gemacht. Und zwar habe ich die klein geschnitten und in den Ofen getan und auch einfach mit ein bisschen Olivenöl und Salz und Pfeffer gewürzt. Deswegen sind die jetzt schön kross und knackig. Und das ist irgendwie ganz geil, so also diese verschiedenen Konsistenzen zusammen. I like. Also guten Appetit. So, es ist Dienstagmorgen. Es gibt heute Porridge. Und zwar nach dem Rezept von Mira, also Yummy Pilgrim. Dazu werde ich jetzt einfach erstmal ein paar Äpfel heiß werden lassen. Wenn die Äpfel dann ein bisschen weich werden, dann äh, tut ihr einfach Wasser dazu, ein bisschen Zimt und die Haferflocken und ähm, Hafermilch oder was auch immer für eine Milch ihr nutzen möchtet oder Drink. Und ähm, wir geben jetzt auch noch zum Süßen eine Banane dazu, eine gequetschte. So und darauf habe ich jetzt noch ein paar Nüsse gegeben, gefrorene Himbeeren. Jetzt kommt noch ein bisschen Skier dazu und ein paar Kokosflocken. Oh, naja, okay und ganz oben drauf noch ein bisschen Zimt. So, guten Appetit. Ich habe gerade Mittag gegessen und habe einfach vergessen, es zu filmen. Äh, ich habe den letzten Bissen genommen und dachte, so Moment, irgendwas hast du doch vergessen. Naja, ähm, es waren Kartoffeln, die waren noch über, so drei, vier Kartoffeln, zusammen mit Tomaten, Paprika, Zucchini und Zwiebeln in der Pfanne einfach angebraten, Salz und Pfeffer, ein bisschen zu viel Pfeffer, es war ganz schön scharf, und ein Ei dann ist es einfach so eine Masse und das ist halt perfekt für Übergebliebenes. Schmeckt echt lecker, es sättigt und ich liebe Kartoffeln eh. Und es war gerade echt ein gutes Mittagessen, was ich euch gerne gezeigt hätte. Deswegen, sorry. Ich treffe mich jetzt mit dem Kumpel und wir essen Donuts. Und zwar sind das diese von Bramibalds. In Berlin gibt es ja so eine Kette, die machen nur vegane Donuts. Und äh, ja, das heißt, das wird mein... Nachmittagssnack, bzw. Gericht. Und abends war ich dann noch essen bei Haku Ramen und ich hatte einen vegetarischen Rahmen auf Miso-Basis mit Shiitake-Pilzen, Ei und allem, was so dazugehört. Es war sehr, sehr lecker. So, heute Morgen gibt gibt's ganz klassisches Frühstück mit Brot und Aufschnitt und allem, was so dazugehört. Ich habe gestern diese Leberwurst gekauft und die wollte ich jetzt mal ausprobieren und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also so sieht es schon mal aus. Es riecht wirklich gut. Ich habe hier vorne nämlich einmal die mit Schnittlauch ausprobiert und die war meiner Meinung nach nicht so geil. Diese hier riecht auf jeden Fall schon mal besser. Sie sieht natürlich aus wie Leberwurst. also sie ist auf jeden Fall besser als die mit Schnittlauch, ich finde sie lecker, also sie schmeckt schon gut, die Konsistenz ist ein bisschen anders, irgendwie weicher oder so als bei einer echten Leberwurst, aber ist auf jeden Fall eine gute Alternative. So, es ist Zeit fürs Mittagessen, es ist inzwischen nämlich schon Viertel vor drei, ich habe eben Sport gemacht, deswegen habe ich Hunger. Es gibt einen frischen Salat, einfach mit Tomate, Gurke, Paprika, Karotte, ein bisschen Feta, ein paar Kerne obendrauf und als Dressing einfach Balsamico-Essig und Öl. Und dazu zwei Knäckebrote mit Gouda. Guten Appetit! Und abends haben wir Pesto selber gemacht. Dazu haben wir einfach Pinienkerne angeröstet, Basilikum, Knoblauch, Parmesan, Olivenöl und die Kerne zusammen gemixt. Und abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Also eigentlich echt sehr, sehr einfach und schnell. So, wir haben jetzt, weil wir noch ein bisschen Säure reinmachen wollten und keine Zitrone oder Limette oder irgendwas hatten, einfach ein bisschen was vom Apfel genommen und da reingetan. Und das ist wirklich sehr lecker. Also es macht wirklich so eine ganz, ganz leichte Säure. Aber genau das, was es irgendwie noch brauchte. Und gleichzeitig kochen die Nudeln auch schon. Tada! Ich habe einfach nur noch ein paar Tomaten geschnitten und mit reingemacht. Und das ist das Ergebnis. Ich finde, es sieht lecker aus und es schmeckt auch sehr lecker. Also, guten Appetit! So, das ist mein Frühstück heute Morgen. Ähm, es ist einfach eine gequetschte Banane mit Joghurt, Haferflocken, so ein bisschen Crunch und Kiwi, Birne, Kokosflocken, Nüssen, ein bisschen Schokolade. Also ganz viel Gutes. <lacht> es ist Zeit zum Mittagessen. Heute gibt's Roskata. Dafür habe ich jetzt Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Frühlingszwiebeln geschnitten. Habe ein bisschen Balsamico-Essig getan, Gewürzsalz, Pfeffer und im Ofen sind Brote. Eigentlich ist es sehr ähnlich wie mein Essen am Montagabend. Einfach mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und die werden kross. Und dann kommt das Bruschetta, also das Tomatenzeug drauf. Und dann schmeckt es lecker. Hier war dann mein Nachmittagssnack, ein Stück Zartbitterschokolade und abends haben wir noch Gemüselasagne selber gemacht. Dazu haben wir einfach Knoblauch und Zwiebeln ein bisschen angebraten und mit einer Tomatensauce aufgegossen. Noch ein bisschen mit Gemüsebrühe gestreckt und Karotten, Champignons, Zucchini und Sellerie geschnitten und Zwiebeln angebraten und mit Creme leicht in diesem Fall jetzt einfach zusammen vermengt. Und das sind eigentlich schon die Bestandteile, dann eigentlich nur noch Schichten, also erstmal die Nudeln, dann das Gemüse, dann die Tomatensauce, dann die Nudeln, dann das Gemüse, dann die Tomatensauce und so weiter. Oben drauf natürlich Käse, das Ganze dann in den Ofen für, naja, so 20 Minuten und fertig und es ist unglaublich lecker, also mega gut. heute morgen wieder mal das Porridge. Ich hatte irgendwie Lust auf was Warmes und lasse die Äpfel diesmal ein bisschen mehr köcheln und zwar wirklich in Wasser, damit die noch ein bisschen weicher werden. Ähm, dann nehmen die diesen Zimtgeschmack noch mehr auf. und Das war letztes Mal schon sehr, sehr lecker und dieses Mal ähm, ja, hoffe ich, dass es noch ein bisschen intensiver wird. So, ich habe wieder ein bisschen Skier dazu getan und gefrorene Himbeeren drauf, Nüsse und Schoko und das werde ich jetzt essen. Guten Appetit! Heute Mittag gibt es für mich Quinoa-Salat. Dafür brodelt hier schon der Quinoa vor sich hin. Ich habe eben wieder diese typischen Gemüsegeschichten geschnitten, also Tomaten, Paprika, Gurken, Frühlingszwiebeln und grünen Salat. Und ähm, das Dressing habe ich aus einem Teelöffel Skier, ein bisschen Olivenöl und dann Salz und Pfeffer und so ein ähm, Salatkräutermix zusammengerührt, noch ein bisschen Wasser dazu und ähm, das alles vermengt. Später habe ich noch drauf gemacht und dann sieht das Ganze so aus und schmeckt lecker und deswegen guten Appetit. Heute Abend gibt es bei uns Pide und dafür werde ich jetzt schon mal den Teig vorbereiten, weil das ist ein Hefeteig und er muss ja ein bisschen aufgehen. Und ähm, zwar mache ich den einfach mit ein bisschen Mehl. Ich nehme so eine Mischung aus Weizen- und Vollkornmehl. Dann so einen halben Würfel frische Hefe, Salz und Öl. Und das Besondere ist, dass da ein bisschen was an Joghurt reinkommt. Also ich nehme jetzt Gier, ich habe keinen normalen Joghurt. Ähm, aber das macht den nochmal so ein bisschen fluffiger und weicher und irgendwie... Noch mal geiler. Wir haben das schon einmal ausprobiert und es war richtig gut und deswegen wollten wir es unbedingt nochmal machen. Als der Teig dann schön aufgegangen war, haben wir ihn einfach ausgerollt und mit ein bisschen Tomatensoße bestrichen. Die haben wir eigentlich genauso wie den Tag vorher mit Knoblauch und Zwiebeln vorher ein bisschen angebraten und dann geht es eigentlich nur darum das drauf zu machen, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt. Bei uns war das jetzt Spinat, Tomaten, Paprika, Champignons und Feta und Käse, wenn man da Bock drauf hat. Und dann ab in den Ofen, das Geht auch relativ schnell und dann ist es fertig und es ist echt eine Köstlichkeit.